Dieser Brief richtet sich an die Aufmerksamkeit der Ermittlungsbehörden in Australien, Kanada, Großbritannien, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Hinsichtlich zahlreicher Indizien zur Entstehung und der historischen Einzigartigkeit des Lockdowns. In a matter of days, Dr. Li Wenliang went from treating patients to becoming one. The 34-year-old ophthalmologist diagnosed Saturday with the Wuhan Coronavirus, dying less than a week later in the same hospital in which he worked. But if action had been taken when he and others started sounding alarms, the severity of the outbreak might have been understood sooner. Struggling to communicate, Lee spoke with CNN briefly by phone on January 31st. You could hear the hospital machines pulsing in the background. In the words of Simon Lee's. In den Worten von Simon Lees, der den großen Sinologen Laszlo Ladani zitiert, muss selbst die verlogenste Propaganda notwendigerweise einen gewissen Bezug zur Wahrheit haben. Ende Dezember warnte Dr. Li Wenliang in Wuhan seine Freunde, dass sich eine neue SARS-ähnliche Krankheit schnell ausbreitet. Li's Nachricht ging versehentlich in den chinesischen sozialen Medien viral und verursachte eine weit verbreitete Panik und Wut auf die Kommunistische Partei Chinas. Am selben Tag, an dem die KPCH die Provinz Hubei abriegelte, überschwemmten geleakte Videos aus Wuhan die internationalen sozialen Medien wie Facebook, Twitter und YouTube, die alle in China blockiert sind, und gaben vor, die Schrecken der Epidemie in Wuhan und die Härte des Lockdowns zu zeigen, in Szenen, die mit Zombieland und The Walking Dead verglichen werden können. Offizielle chinesische Kanäle verbreiteten ein Bild eines Krankenhausflügels, der angeblich an einem Tag gebaut wurde, das aber in Wirklichkeit eine Wohnanlage in 600 Meilen Entfernung zeigte. Dann, ab März 2020, wurde die ganze Welt mit Propaganda bombardiert, die die Vorzüge von Chinas rigorosem Vorgehen pries. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Building temporary hospitals. It's a concentration camp. Built in 10 days. Show off. Time to lock down. How barbaric. February. It's overwhelming our medical system. Look how backward China is. The virus is killing doctors. Typical third world. Chinesische Staatsmedien kauften zahlreiche Facebook-Anzeigen, die Chinas Pandemiebekämpfung anpriesen, die aber alle ohne den von Facebook vorgeschriebenen Hinweis auf politische Werbung liefen und begannen die Herdenimmunität, den unvermeidlichen Endpunkt jeder Epidemie, entweder durch natürlich erworbene Immunität oder durch Impfung, fälschlicherweise als eine Strategie zu bezeichnen, die Menschenrechte verletze. Schweden, dessen Führung als einziger auf Lockdowns verzichtete, wurde zu einem primären Ziel der Propagandakampagne der KPCH, die staatliche chinesische Zeitung Global Times schrieb dazu, sogenannte Menschenrechte, Demokratie, Freiheit gehen in Schweden in die falsche Richtung und Länder, die extrem unverantwortlich sind, verdienen es nicht, Chinas Freund zu sein. Das war natürlich, bevor die WHO die dreiste widersprüchliche Strategie übernahm, zu versuchen, die historische Definition der Herdenimmunität komplett umzuschreiben. Noch im Juni 2020 hatte die WHO-Definition der Herdenimmunität korrekt, die durch frühere Infektionen entwickelte Immunität eingeschlossen, aber am 15. Oktober 2020 löschte die WHO praktisch die uralte Geschichte der natürlich erworbenen Immunität von ihrer Webseite. Herdenimmunität ist ein Konzept, das für Impfungen verwendet wird, bei denen eine Bevölkerung vor einem bestimmten Virus geschützt werden kann, wenn ein Schwellenwert für die Durchimpfung erreicht wird. Sie wird erreicht durch den Schutz einer Bevölkerung vor einem Virus, nicht indem man sie dem Virus aussetzt. Hua Chunying. Chinas offizieller Sprecher Hua Chunying postete ein Video eines siebenjährigen Mädchens, das die Dringlichkeit strikter sozialer Distanzierung bei Kindern wiedergibt. Don't do so, I might be affected and infect my dad, mom and my brother. If they are sick they might die and I won't see them anymore, I will be even more upset. Coronavirus Coronavirus is a global health emergency. Everyone on this earth has a responsibility to stop it. It should not be a political matter to be used against other nations i'm only seven years old i understand it but why do some adults don't get it to those national leaders stop blaming each other forget about your own interests the virus won't go away by winning a political argument we should use our strength power determination and courage all together to fight with this common enemy coronavirus I have this common sense, why don't you? Of Gleichzeitig drückten Hunderttausende von heimlichen Social Media Posts die später als staatlich gesponsert erkannt wurden, Bewunderung für Chinas Lockdown aus und drängten darauf, dass Regierungen auf der ganzen Welt dies nachahmen sollten, während sie Regierungen und führende Politiker der Welt verunglimpften, die diesem Beispiel nicht folgten. Regierungen wie zum Beispiel aber nicht ausschließlich Nigeria, Ghana, Südafrika, Namibia, Kenia, Frankreich, Spanien, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Kanada, Australien, Indien, Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Daten. Dies ist nicht nur ein sehr schwaches Zeugnis von globalem Bürgersinn, sondern gerade in Anbetracht der oben besprochenen zweifelhaften Wissenschaft, sollte man sich fragen, ob diese social media post vielleicht gerade dazu gedacht gewesen sind, Lockdowns als Selbstzweck zu popularisieren. Als Italien das erste Land nach China wurde, welches einen Lockdown durchführte, trafen chinesische Experten am 12. März dort ein und rieten zwei Tage später bereits zu einem strengeren Lockdown. Es seien immer noch zu viele Menschen und Verhaltensweisen auf der Straße, um die Lage zu bessern. Am 19. März wiederholten sie, dass Italiens Lockdown nicht streng genug sei. Hier in Mailand, dem am stärksten von Covid betroffenen Gebiet, gibt es noch keinen sehr strengen Lockdown. Alle Bürger müssen sich am Kampf gegen Covid-19 beteiligen und diese Maßnahmen befolgen. Die chinesische Firma DJI spendete 22 US-Bundesstaaten Drohnen, um bei der Durchsetzung der Lockdown-Regeln zu helfen. DJI has developed a new hardware and software solution that allows government agencies to confidently use drone technology while keeping in accordance with stringent IT and data security requirements. We call it DJI Government Edition. Months later, Monate später wurde DJI von den USA auf eine schwarze Liste gesetzt, weil es weitreichende Menschenrechtsverletzungen innerhalb Chinas durch missbräuchliche Sammlung und Analyse von Genmaterial oder hochtechnologische Überwachung ermöglicht und den Export von Gegenständen durch China erleichtert hat, die repressive Regime unterstützen. Am 7. Juli enthüllte FBI-Direktor Christopher Wray, dass die KPCH sogar gezielt an lokale Politiker herangetreten sei, um ihre Pandemiebekämpfung zu unterstützen. Aber die Pandemie hat leider nicht of this. In fact, we've heard from federal, state and even local officials that Chinese Diplomats are aggressively urging support for China's handling of the COVID-19 crisis. Yes, this is happening at both the federal and state levels. Not that long ago, we had a state senator who was recently even asked to introduce a resolution supporting China's response to the pandemic. The punchline is this. All of these seemingly inconsequential pressures add up to a policymaking environment in which Americans find themselves held over a barrel by the Chinese Communist Party. China, has financial China hat finanzielle Beteiligung an praktisch jedem Top-Medienunternehmen. In Bezug auf komplexe Themen wie Lockdowns kann China und sein Einfluss auf die Medien zusammen diese in eine gefährliche Richtung lenken, wie zum Beispiel die Forderung an Länder, Chinas Reaktion auf Covid-19 zu kopieren. Das passiert so schnell. Und das ist ich denke, so viele Menschen sind und anstrengend heute. Und die News-Koverträge müssen verstehen und zu diesen Anstrengungen berichten. Denke mal, zwei Wochen vorher, keiner von uns hat bisher von Social Distancing gehört. One week ago, Flatten the Curve had barely even entered the lexicon. Yeah, you know, we talked about this now famous graph on this show a week ago and I didn't even use the term Flatten the Curve. Uh, the, the, these things are changing so quickly. And these measures are upending life in the United States and in many parts of the globe. Look, Some of you would be normally at a house of worship at this hour. You're at home watching television instead because so many religious institutions have closed. But we can still turn to the holy book for inspiration. Matthew 7, 12 is on my mind today. Do unto others as you would have them do unto you. Or Leviticus 19:18. I love your neighbor as thyself. Protect each other. That's the drive behind all of these closures, a temporary end to sports, live cultural performances, arts, style, but the question is are, are people really getting it? Is social distancing enough? Is it happening in great enough numbers all across the country to make the impact it needs to have? It's an open question, I think, right now. In this moment, phones and televisions are our lifelines. They are our connections to the outside world. And that means the journalists are playing a critical role. That's why we are here in this building right now. Healthcare workers are the heroes on the front lines. They are protecting the public. And then media workers are empowering the public with information from those experts. Die KPCH hat die wissenschaftliche Berichterstattung der Medien geprägt, indem sie konsequent die Unwahrheit verbreitete, dass China das Virus kontrollierte, was in Wahrheit natürlich eine plumpe Lüge ist. The U.S. Intelligence Committee indicates that Chinese officials may have altered the total number of coronavirus cases found within its borders. The report concluded that China's government has underreported both the total number of confirmed COVID-19 cases as well as the number of deaths in the country from Dennoch hat die KPCH durch die Anstiftung von Mainstream-Publikationen, die Lüge, China kontrolliere das Virus, zu wiederholen, diese Lüge zur Normalität gemacht und dafür gesorgt, dass seine gefälschten Daten integraler Bestandteil des wissenschaftlichen Diskurses blieben. To what China has done to control its epidemic, we are deficient, even in the most extreme case, which is New York or California. We're not doing even a fraction of what China did to control its epidemic. But there's an enormous amount to learn from. China has put into place an extraordinarily proactive, focused public health approach. And with that, they are able to get back out again. And that's what every community in the world needs to do. China's decision to lock down Wuhan showed that the government acted tremendously decisively in the face of an acute emergency. Um, and by taking those actions, China led the world in the response to this pandemic. It was not only the right thing to do, but it also showed other countries how they should respond in the face of such an acute threat. So I think we have a great deal to thank China for uh, about the way that it handled the outbreak in Wuhan. We'll die Bedeutung von Chinas globaler lockdown propaganda liegt in der Absicht, die dahinter steckt. Während die oben beschriebenen wissenschaftlichen Probleme, kriminelle Fahrlässigkeit der WHO, alarmistische Modelle zur Sterblichkeit, zweifelhafte PCR-Tests und fehlerhafte Studien zur asymptomatischen Übertragung theoretisch auf Inkompetenz zurückgeführt werden könnten, ist die Propaganda der KPCH ein Beleg für den Vorsatz. Schlampige Wissenschaft mag professionell beschämend sein, aber sie ist weder ein Verbrechen noch ein moralisches Versagen. Korruption und Betrug sind dagegen eine ganz andere Sache. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China. And, um, you know, when you look across all the different areas of, uh, of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate. and uh, And good luck as you go forward with the battle in Hong Kong.